Guten Morgen Skatfreunde, ich bin gerade aufgewacht und allerbeste Laune, denn tatsächlich zum fünften Mal hintereinander hat es wieder fürs Halbfinale gereicht, war gestern Abend richtig geflasht, konnte nicht so besonders gut schlafen, das ist immer noch sehr aufregend, also gleich die Halbfinalserie und ich bin also noch im Rennen, es war wie so oft knapp, es war spannend, es gab heiße Partien. Ich habe in der ersten Liste ein paar Spiele verloren, gegen fünf Trümpfe zum Beispiel, und dachte, alles klar, muss mich ja auch irgendwann mal erwischen, aber danach die Nase ein paar Mal richtig in den Wind gestellt, richtig steil in den Wind gestellt, immer Glück gehabt dann im entscheidenden Moment und entsprechend hat es gerade wieder so hingehauen und nun schaue ich gleich mal wie das Halbfinale durch.